Hallo, heute lösen wir die Abschlussprüfung aus dem Jahr 2018 aus dem Teilbereich der Trigonometrie. Vielleicht drückt ihr jetzt direkt auf Pause und versucht selbstständig die Aufgaben zu lösen. Ihr seht rechts die Angaben. Ich wünsche euch viel Erfolg. Anschließend kommen dann die Lösungen. Okay, von weg vielleicht nochmal kurz zur Wiederholung. Diese Merkhilfe bekommt ihr ja in der Abschlussprüfung ausgeteilt und es wäre gut, wenn man sich in der auskennt. Und ähm, ganz wichtig, hier oben sind die Berechnungen an rechtwinkligen Dreiecken aufgeführt. Also Sinus, Cosinus, Tangens können wir nur dann benutzen, wenn wir ein rechtwinkliges Dreieck haben. Ansonsten befinden wir uns bei Berechnungen an allgemeinen Dreiecken. Und da haben wir dann eben den Sinus- und den Cosinussatz zur Verfügung. Okay, los geht's mit der Abschlussprüfung. Dort seht ihr ein. Baugerüst, das besteht aus waagrechten und senkrechten Gerüstelementen, also diese Linien hier, waagrecht und senkrecht und es gibt höhenverstellbare Füße und Leitern sind auch irgendwo angebracht und wir wissen, dass ein Gerüstboden, also zum Beispiel die Strecke von A nach B, die Länge von drei Meter hat, also auch die Strecke von hier nach hier ist drei Meter und von da nach da ist drei Meter. Außerdem wissen wir, dass die senkrechten Gerüstelemente, zum Beispiel Strecke von B nach C, 2,5 Meter lang sind. Also waagrecht, senkrecht, genau, das sind erstmal die Informationen, die wir haben. So, in Aufgabenteil 3.1 sollen wir die Länge der Querstrebe AC berechnen, also die Strecke, die von hier nach hier geht. Wir sind im Bereich der Trigonometrie, also suchen wir uns immer Dreiecke, die uns irgendwie weiterhelfen. Also hier könnten wir zum Beispiel das Dreieck ABC wählen, weil wir ja von dem Dreieck ABC bereits die Strecken von A nach B und B nach C kennen. Wir wissen außerdem, dass hier unten drin ein rechter Winkel sein muss. Also hier an dieser Stelle, weil diese Strecken sind ja waagrecht und senkrecht zueinander. Und wenn ich zwei Strecken in einem rechtwinkligen Dreieck kenne und die dritte suche, dann mache ich das einfach mit Hilfe des Satzes Pythagoras. Ganz konkret hier würde der lauten, ac also die Hypotenuse zum Quadrat, ist das gleiche wie a b plus bc die beiden Katheten zum Quadrat. Wir setzen die entsprechenden Zahlenwerte ein. 3 hoch 2 plus 2,5 hoch 2 und ziehen dann von diesem Ergebnis noch die Wurzel, weil wir ja nicht AC Quadrat haben wollen, sondern AC und bekommen dann die Streckenlänge 3,91. Also eine relativ einfache Aufgabe, leicht ein bisschen fies, weil man das ja auch mit dem Pythagoras und nicht einfach mit der Trigonometrie lösen kann. Gut, dann geht es weiter zu Aufgabe 3.2. Da geht es darum, dass wir den Winkel Alpha berechnen sollen. Der ist hier unten drin. Der ist zwischen dem Gerüstboden AB und der Querstrebe AC. Okay, wie gehen wir vor bei der Aufgabe? Wir befinden uns weiterhin in diesem rechtwinkligen Dreieck ABC. Und wir kennen alle Streckenlängen. Also zum Beispiel... Die Gegenkathete und die Ankathete. Dann lohnt sich ein kurzer Blick in die Merkhilfe. Wenn wir die Gegenkathete und die Ankathete kennen, dann lösen wir das mit dem Tangens. Ihr hättet hier auch alle anderen Winkelfunktionen nutzen können, weil wir alle Seitenlängen im Dreieck haben. Ich mache das jetzt mal mit dem Tangens. Der würde dann bei uns so ausschauen. Wir rechnen Gegenkathete zu Winkel Alpha durch Ankathete zu Winkel Alpha. Also die Gegenkathete liegt gegenüber, das ist diese Strecke BC. Und die Ankathete ist die Strecke AB. Da setzen wir dann konkrete Zahlenwerte ein. Also in dem Fall Tangens Alpha ist 2,5 durch 3. Und da wir jetzt den Winkel Alpha suchen, müssen wir noch die Umkehrfunktion bilden, also Tangens hoch minus 1. Und wie das geht, wie man das im Taschenrechner eintippt, das zeige ich euch jetzt kurz. Also ihr schreibt Shift, Tangens hoch minus 1. Und dann könnt ihr wirklich genau den Bruch so eintippen, also 2,5. geteilt durch 3. Und ihr halle dann als Ergebnis 39,80 Grad. Wenn ihr das rundet, dann sind es 39,81 Grad. Gut, dann geht es weiter mit Aufgabe 3.3. Da ist ein Dreieck hier oben abgebildet, ein Logo. Und dieses Logo dient als Werbefläche für die Rüstbarkeit.